Hallo, ich erkläre Ihnen, was alles mit der App Book Creator kann machen und wie das App aufgebaut ist. Die gibt es in den App Store und das ist der erste App Book Creator. Es gibt eine Gratis-Version und auch eine Version, die man bezahlen. muss. Zwölf von den Bischen sind natürlich an der Gratis-Version limitiert. Wenn das bis aufgeladen hat, macht das App auf. Ganz wichtig, als ihr jetzt aufhören, klickt auf Neues Buch. Da könnt ihr zwischen verschiedenen Formaten von dem Buch auswählen. den quadratisches Format, Querformat und sogar auch vier gefertigt zum Beispiel auch können eine Bildergeschichte Geschichte zu machen. Nun weiß nicht einfach nur mal anhand von dem Quadratisch, wie der Book Creator funktioniert. Ganz wichtig sind die drei knappen reads auf allem der Plus und den I. Ich höre ein einfaches Beispiel, ich will gerne eine Buchvorstellung machen von meinem Lieblingsbuch. Da gebe ich mal für dich auf der ersten Seite von meinem Buch gerne einen Text tun, wo mein Lieblingsbuch steht. Ich gebe auf den Plus drücken, und dann kann der Schüler dann Fotos, Kamera, Stift, Text und Sound auswählen. Ich gebe natürlich auch also, für dich äh, mal gerne eine Überschrift schreiben, ich gebe auf Text klicken. Dann schreibe ich auf mein Lieblingsbuch und dann einfach auf Fertig. Also da war so, dass den Text, den kann ich natürlich hin an hier schieben, aber den ist also relativ klein. Da geht den Allkästen, wenn den etwas verändern will, selektioniert den Dat, das sieht er eben mit der blauen Kost, und dann geht er jetzt oben bei den I. Da klickt den auf den I. Du kannst den Eingertisch und der Kreis von dem Text auswählen, Es kann ihn noch zum Beispiel dick machen, schief und streichen. Ich kann ihn auch die Schrift ändern. Es kann ihn halt Farbe ändern. kann ihn auch zum Beispiel so ich hätte gerne ein bisschen Schild dran. Ich hätte gerne da nicht positioniert. Ich kann ihn ein bisschen auswählen, wen ich gerne hat. So, wenn ich so, ich gebe dir zu behalten, da klicken ich einfach nach oben du hast Seite. aber so, dass die Seite ziemlich eitel ist. Ich kann ihn auch den hanna heranfüßeln. Da muss ich ihn dann zu den selektioniert selektioniert, Geht ihn dabei den I. Und kann ihn dort bisschen bis einfache Farben auswählen und aber auch, ein bisschen mehr speziell in die Ich sogar auch rein, hey, die ich hätte ein bisschen mehr Spannendes dann auch zum Beispiel ein bisschen mehr etwas extra auswählen. Das ist immer jeweilig für alle Seiten. Das ist das nicht, dass man schon heute der Seite ein bisschen mehr etwas extra gern hat, dass all die anderen Seiten das auch auswählen. Nee, das muss ich natürlich für alle Seiten einzeln auswählen. die bleibe immer bei dem Doten, Gehen Gehe nicht mehr zurück. Da rege ich mein. Tag ein bisschen mehr mit. Und dann gebe ich gerne ein nächste Zeit machen. Die nächste Zeit mache an dem sie hier jetzt, ob der Fall klickt. Dann hätte ich gerne, dass der Schüler ein Foto von seinem Lieblingsbuch wünscht. Da geht er bei Plus und die geht bei Kamera. So wird ein Axe auf seine Kamera. Dann möchte ich ein Foto von seinem Buch mit der Kamera dann ein Foto benutzen. Er kann die dann eben noch, wie klein. Oder wie groß man. Und dann, wenn ich so gerne hat, dass die Schüler einen Hänker drinnen schreibt. Zum Beispiel ähm so einen kleinen Text. Das will ich aber, dass es einfach manner spe spektakulär ist, weil einfach eine normale Schrift und ohne den Strach Einfach ein bisschen klein, kann ich das auch machen. Auf der nächsten Seite soll der Schüler ähm, die Autoren kurz feststellen. Er geht dann nützt die Foto in Gesicht. Im Internet und hört die aufgeladen, ob sein iPad hat und geht die Foto in Gesicht in den Tisch. Wir gehen bei der Plus und das ich immer bei Fotos. Und dann hält er sich da die Foto an sein an sein Buch ran. Du kannst dann auch im was dabei schreiben. Weil er aber auch natürlich dabei ist, ich wollte eine Menge neue zum Beispiel, Und dann hätte ich gern, dass der Schüler kurz erst in einem Buch vier lesen. Der, der Schüler soll einfach seine Lieblingsszenen aus dem Buch kurz vier lesen. Der Schüler wird dann das hier Sound aus, wann er das. Dann kann man entweder frisch eine Aufnahme starten oder hält eine Audiofunktion, die ich schon wieder abgeholt, hält einfach an dem Sinn von iPad importieren direkt. Holen schon unten der Schüler holt eine abgeholt und eine direkt abholen, kann man, an dem Sinn hier den Punkt klickt, abes abholen. Ich meine, ich denke kurz 4 dann direkt drop. Pete Mackenzie, mein bester Freund, war ein bisschen ärgerlich. Das konnte ich an seinen Augen sehen, die etwas hergevorgetreten waren. Außerdem hatte er mich am Hemdkragen gepackt. Er schüttelte mich. Ich kann ihn dann auch so, wenn er da fährt, schwer. Gebe in die Dote wer aus den Höhlen. Da kann ich den Heite-Button auch rum, weder mit groß, wie klein, und her verschieben. Die kann ihn dann auch drin. Pete McKenzie, mein bester Freund, war ein bisschen ärgerlich. Man kann ihn natürlich auch löschen, indem man dann zum Beispiel auf den i klicken, an hier Give den löschen drücken. So heute Schüler zum Beispiel die Buchverstellung fertig gemacht, da geht er links oben Hi bei meinen Büchern, wird doch automatisch gespeichert, und da geht in hier bei den Kürst für den Delen symbol und klickt ihn Ganz wichtig ist, dass man den Heim muss wen will verschicken. Wenn ich es als EPUB exportiere, dann kann diejenigen, der mich dir natürlich in einem iBooks-Programm, das so nur lauscht, an nur dem anderen aktien und Buch. Wenn ich es als PDF exportieren da kann ich zum Beispiel rausdrücken, oder ich kann es auch per Mail sowieso verschicken. Mehr natürlich, als dann alles, was abgeholt kann ich nicht neinkehren, als nicht möglich, zu lauschen zu weisen, weil ich den alles kann machen. Ich soll auch als PDF exportieren. Und ich hätte gerne alle Zeit eingehen und der andere. habe ich eben auch viel, per Mail zu verschicken. Oder Dropbox zu setzen oder OneDrive zu setzen. Und ich kann dann zum Beispiel auch rausdrücken. das nein per AirDrop verschicken. So dass hat ein ganz ganze Reihe Ganz ist ich auch, wenn ich als Lehrperson zum Beispiel, ich als Portfolio benutzen und ich mache eine fixe Struktur, immer selbe Spruch wie die Veren. Da kann ich hier jetzt innen, bei denen wird ein bisschen ausgesetzt wie drei verschiedene Bücher, auch durch so ein Buch kopieren. Und da kann ich auch zum Beispiel hier, wenn ich einen GIF ähm, drauf drücken, ähm, kann ich zum Beispiel auch einen eine kombinieren mit einem anderen oder ich kann eben auch löschen. Wenn ich drauf klicken, kann ich hei auch zum Beispiel löschen. Da wird heute zum Beispiel dem anderen Buch. So da sind zum Beispiel auch kein Toilen als Portfolio möglich geht, für den auch sein. Es ist also noch ganz wichtig, dass die Book Creator-App auch kann Sachen viel lesen kann, äh, wenn ich als Beispiel holen kann, kann ich oben nicht auf dem i knäpfen auch so ein Buch lesen das 4. Ich weiß nicht, 4. Ich kann ihn hier jetzt oben bei Vorlesen drücken. Mein Lieblingsbuch. Das ist mein Lieblingsbuch. Und da kann ihn eben so in Pete Mackenzie, mein bester Freund, war ein bisschen ärgerlich. Und da kann ihn eben noch so eine Ich will das reglieren, ich will exportieren. Die verschiedenen ähm, Unterrichtsinitiativen gibt sinn äh, für andere eventuell Männer.